Hallo liebe Freunde, heute fahren wir zum Enchanted Rock. Ja, einfach auf Deutsch, der verzauberte Fels. Starten wir? Und jetzt sind wir ganz weit oben. Geht nicht, ne? Zu schwer. Haben ah, wir es ja gleich geschafft. So, wer ist als erster oben? Ich glaube, mir wird warm. Schöner Spaziergang. Gut anstrengend, aber ging noch. Ja. Windig um Ja. Und seit einer guten halben Stunde kommt die Sonne ein bisschen raus ja. und ist auch schön warm geworden. Wir haben es jetzt ungefähr 11.10 Uhr. 11.06 Uhr, 6. ja, okay. Ja, na dann schließen wir diesen Vormittag ab. Adios! Wir sind hier im Texas Sunrise Restaurant in Fredericksburg und wenn Sie nach dem Essen ein paar Dollar übrig haben, dann können Sie die ja auch oben an die Decke nehmen. Was für riesige Portionen,